Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Planet Zoo, hier beim Metalizer. In dieser Folge ähm, werden wir Tiere mit einem Mausklick töten. Glaubt ihr nicht? Dann schaut das Video. Viel Spaß bei dieser Folge und viel Spaß mit dem Niveran, euer Metalizer. Äh, die Länge ist 10 Meter, Dann können wir gut mit rechnen und arbeiten. So. 10, 20... Wind, gerade. 30 Meter, dann können wir doch ja auch schon hochgehen hier. Okay, jetzt bin ich, ich das bauen, ja, okay, blockiert, jetzt geht's, 10 20, 30, Passt. Sehr ja, gut. Dann haben wir schon mal das Gegenfin-Warane. Der, oder der Grundriss zumindest davon. Bearbeiten wir die Barriere nochmal, ziehen die hier einmal ran und dort? Das ist jetzt aber ein bisschen kleiner hier. Auf Meter oder so Höhe. Ich hoffe, dann brechen die nicht aus. Ähm, und setzen dann die hier alle, also die Ganzen hier, in Höhe einfach. So auf ein Meter, ja. Das sollte dann auch passen. Dann brauchen wir noch die, den Eingang, die Tierflieger. Wann können wir den denn hinpacken? Ah, ich glaube, den müssen wir dann, ähm, wir hier vielleicht hinten nochmal neu bauen gleich. Genau. Oh. Ähm. Es brauchen neue Mitarbeiterwege. Gehen dann hier hin. Ich kann mir vorstellen, dass die Nilwarane eine Wasserfläche braucht, also so eine Wasserfläche brauchen. Das schauen wir uns dann in der auch nochmal im Detail nochmal an. Und die anderen Mitarbeiterwege gehen dann hier hinten lang, Gehen hier so lang. Die Richtung ungefähr. Dann sagen wir Einrichtungen. Und zwar brauchen wir Mitarbeitereinrichtungen. Hier Tierpflegerhöhle, können wir auch die Große gleich bauen. Jetzt wir ähm, hier hin. hier brauchen wir glaube ich nicht. Veterinärzentrum, ja, können wir auch mal hier bauen. Die Versorgung, also falls mal irgendwie äh, eine liberale äh, behandelt werden muss. Ein Mitarbeiterraum können wir hier auch bauen, aber wir werden hier noch mehr Gehege hinsetzen. Da können wir auch gleich die große hinsetzen. Forschung brauchen wir nicht, Werkstatt brauchen wir auch nicht. Ja, Werkstatt? Die Werkstatt könnten wir noch hier gebrauchen. So, jetzt gucken wir mal, ob die auch mit Strom versorgt werden. Strom. Ja, passt gerade so. Haben <lacht> wir Glück gehabt. Sehr gut. Gut, ähm, dann brauchen wir natürlich auch nochmal einen Tierpfleger. Mittlerweile Tierpfleger, stellen wir einen ein. Und ähm, der bekommt dann gleich eine Arbeitszone zugewiesen. Machen hm. wir einen neuen. Zack, und zwar kriegt er das Gehege hier. Plus. Ja, das Gehege soll er auch noch kriegen. Und dann ist das die Varane. Und die Arbeitszone für den hier. Und dann sagen wir Tierhandel. Weil die können wir auch leider alle gleichzeitig reinsetzen. Ne? Wenn wir nicht über Zoo gehen, Tiere. Ah, und dann sortieren wir das Dana. Ah, nee, ist, nee, haben wir nicht. Wir müssen doch über den Tierhandel das machen. So, den verlegen. Hier rein. Den hier auch verlegen, die Nilwaran. Hier rein. Und das Männchen wird verlegt. Ein Tier ist entkommen? Wo ist ein Tier entkommen? Bei den Affen. Warum ist die ein Tier entkommen? Der ist eigentlich nicht entkommen. da, aber, das war ein kleiner Bug. Oh nein. Panik. Panik. Alles gut. Oh, die, die haben Hüter auf. Hey, hier. Jetzt <lacht> nice, tragen Hüter. Aber hier laufen noch nicht alle weg. Alles wird gut. Es ist kein Tier entkommen. Wird auf so einen Unsinn zu erzählen. bestimmt irgendwelche... Oh nein, jetzt staut sich hier, oder? Oh nein, das Tier ist entkommen, lauft. Es gibt's doch nicht. Es ist kein Tier entkommen. ein Bullshit. Oder ist die Barriere irgendwie... ...ich heile? Doch, muss eigentlich passen. Hm. Merkwürdig, merkwürdig, aber gut, aber gut. Uh, kümmern wir uns um die Mirawarane. Die Besucher kommen schon alle wieder. Das wird schon alles wegklappen. Uh, was brauchen die denn? Gelände. Schauen wir mal. Also, groß genug ist es. Uh, die brauchen auf jeden Fall nochmal ein bisschen Erde. Das heißt, uh, wir malen ein bisschen mit der leichten Erde hier. So. Das mal alles mit Erde hier übermalen. Ähm, Felsen brauchen die. Dann würde ich sagen, äh, ziehen wir mal eine kleine Form. In dem Bereich so, also wie so ein kleiner Hügel. Jetzt ziehen wir hier so lang. Äh, und den bemalen wir jetzt mit Felsen. Ah, Stärke 100. Ja, als Felsen hier. oder ein bisschen größer machen. Das sieht ja ganz gut aus. Ah, äh, jetzt haben wir aber, glaube ich, ja, ich glaube, wir haben alles. Ein bisschen kurzes Gras hier in die Ecke hinten rein. So hier in der, der Stelle so. Können die sich hier so ein bisschen darauf bewegen, da ein bisschen Sonnen und so. Das ist ganz, ganz gut. Aber Wasser brauchen die auch noch, sehe ich gerade. Das heißt, wir ähm, brauchen auf jeden Fall. Das ist was, wo die äh, sich, sich äh, schwimmen können drin. Was denn? Dark, so. ähm Und wir brauchen... So, Ein bisschen zu viel, ne? Könnte so ganz gut funktionieren. Hier das Wasser rein. Da können Sie sich dann austoben. Schauen wir mal, wie wir jetzt weitermachen. Ja, reicht noch nicht ganz im Wasser. Also brauchen wir brauchen noch ein bisschen mehr. Also nicht mehr Wasser, sondern eine höhere Anzahl von Wasser, also kein Meerwasser. Aber ein richtig schönes Gehege für die, die Nierbarane. mal oh, das Wasser jetzt reicht. Schalten wir wieder an. 71, ja, brauche ich noch ein bisschen mehr. Ja, das können wir machen, weil das Wasser blockiert. So. noch mal ein bisschen rein. So. Vielleicht das jetzt. Schauen wir mal. Ja, jetzt passt es. Sehr gut. Ähm, also das heißt, die, die Grundform vom Gehege haben wir ähm, geschafft. Bei ähm, in Pflanzen sieht es auch soweit ganz gut aus. Die brauchen aber bestimmt auch noch einen Rückzugsort oder sowas. Ähm, Denke ich zumindest mal. Oh, wir haben zu viel Fels hier drin, ne? Äh, das heißt, wir brauchen noch ein bisschen, ein bisschen kurzes Gras noch mal reinsetzen. Wenn ich ganz so viele Felsen haben? Jetzt sieht es gut aus. Jetzt sieht es gut aus. So, um. ja, passt. Bei Sand können wir natürlich auch noch nehmen, ne? Fein Sand hier, hier unten. Steht gar nicht mit, ne? Wir den Sand hier hin. Jetzt haben wir jetzt wenig Erde, Mist. Leichte Erde. Hier oben auch nochmal leichte Erde. passt Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, und dann sind die Werte alle im grünen Bereich. So, gucken wir mal, was wir noch ähm, an der Natur platzieren können. Wir brauchen zum einen, dass wir den Filter für, ähm, Afrika. Ähm, und dann sagen wir bei den Biomen, sagen wir äh, Tropen und ähm, Graslandschaft. Schauen wir mal eine Bananenstaude. Ein Baum fahren hier vielleicht. Hier hin. Damit fühlen sie sich wohl sehr gut. So. Passen, oder ja, der Papyrus geht. Ähm, mehr Papyrus hier noch mal rein, ans Ufer so ein bisschen. Ich weiß ja nicht, wie eine Papyrus in der Natur, also ob es in der Natur auch so dicht aneinander steht. Ähm der Baum? Oh, ja, der, ja, der Baum ist zwar. Ja, das. Ja, Netz an dem Mode? Ist hier in die Ecke oder so? Ah, passt auch gerade noch so. Müssen wir aber aufpassen langsam. Ähm, vielleicht geht der Vogelnest fahren. Können wir die noch platzieren? Ja, das passt auch noch. Da wollen wir den Baum hier raus. wieder ein bisschen, ein bisschen Plus, was äh, die Gestaltung angeht. Ne, da wollte ich ihn eigentlich nicht hin platzieren. Und so. Sehr gut. So, nochmal die Tiere wieder auswählen. Ich versuche halt immer die Werte hier einzuhalten. Wenn sie auch ja wohlfühlen. Was denn so eine Peine? Was würde die denn ausmachen? Oh ja, die macht gar nicht so viel aus. Sehr gut. sieht eine schöne Oase jetzt hier aus. Das gefällt mir doch. Und das gefällt den Tieren hoffentlich dann auch. Das ist das Wichtigste, dass es den Tieren gefällt. Output Wir halt hier die Felsen. Die, die ähm, und dann schauen wir mal. Ach, der ist schon schwanger. Was? Krass. Okay, der ist direkt schwanger. Hupsala. Ah, herrlich. Gut, dann kriegen wir auch da direkt Nachwuchs. War auch schön. Hm, Gehege. Da wieder du es auch 100 Okay. Oh nein, da ist eine Rennantilopus gestorben. Moment, ey, du lebst? Jetzt. <lacht> Nein, jetzt ist es ins Wasser. Da schwimmt ein totes Tier im Wasser, verdammt. Ah, wir haben es angeschaut und es ist gestorben. Wir rufen mal schnell ein Tierarzt hier. An ist gestorben, <lacht> immerhin. Ja, ja. Das, das ist nun mal auch der Lauf des Lebens. Vielen Dank fürs Zuschauen an dieser Stelle. Wenn euch sie gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn nicht einen Daumen nach unten. Und über einen Kommentar würde ich mich auch freuen. Und falls ihr es nicht getan habt, abonniert gerne. Bis zum nächsten Mal, euer Metalizer und dann verschwindet auch das Solidier aus dem Wasser.